Es gibt die Gefahr der Faulheitsfalle in einer Beziehung. Sie entsteht, wenn es in der Partnerschaft anstrengend wird. Und man aus Faulheit behauptet, entweder es passt oder es passt nicht. Machen kann man da nichts. Naja, wenn man nichts macht, dann bekommt man recht, dass es nie passend wird. Es ist ihre Entscheidung, wenn sie aufgeben wollen. Aber... Ich, ich wollte nur vor der Falle warnen.